Hi, mein Name ist Steffen von der AOE. Im Frühjahr durfte ich Frank, den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, unterstützen. Die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters kam ihm teuer zu stehen. Die Zugangsdaten dieses Mitarbeiters wurden aus einem Vereinsforum gestohlen. Im Trubel der Weihnachtszeit hat das dort keiner bemerkt. Kurz darauf wurde Frank erpresst. Es war nicht nachvollziehbar, auf welche Daten und welche Systeme zu welchem Zeitpunkt der gehackte Mitarbeitercrowd zugegriffen hat. Damit dies in Zukunft nicht mehr möglich ist, haben wir für Frank eine Lösung geschaffen. BearID Bear -ID ist ein software servicedienst service dienst und ermöglicht vielfältige Anwendungen an einen zentralen Login anzubinden. Seitdem kann Frank sein Risiko durch kompromittierte Zugänge, Hackerangriffe und Datendiebstahl minimieren. Dank einer starken und flexiblen Mehrfaktor-Authentifizierung, Passwortregeln und dynamischer Risikoerkennung sind seine Firmenlogins jetzt abgesichert. Er kann damit beruhigt sein, selbst wenn ein Mitarbeiter mal wieder ein Passwort abhanden kommt, die Zugriffe auf Firmensysteme sind damit nicht mehr möglich. Frank und seine IT-Abteilung können jetzt einfach nachvollziehen, wann ein Login an welchem System erfolgt ist und verfügen in einem Notfall über einen zentralen Punkt, um Zugänge zu deaktivieren. Egal, ob Sie als Geschäftsführer in einer ähnlichen Lage wie Frank sind oder als Datenschutzbeauftragter für die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zuständig sind oder aber auch in der IT-Abteilung die Systeme betreiben und Accounts verwalten. BearID kann Ihre Arbeit vereinfachen und sicherer gestalten. Wenn Sie jetzt mehr über BearID erfahren wollen, kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wir analysieren kostenlos für Sie, ob Ihre IT-Sicherheit von BearID profitieren kann. Verwenden Sie folgenden Link und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns gerne bei Ihnen und machen eine kostenlose Analyse.